Heute habe ich gelernt, wie man äh, Lego-Autos programmiert und insgesamt auch, wie man Lego baut. Das war ganz interessant, weil man auch viel über Mechanik dahinter gelernt hat. Ich habe heute auf jeden Fall was über die Softwareentwicklung gelernt, also auch was man hier überhaupt machen kann. Wir haben heute mit den kindern durch Java-Programmierung Lego-Fahrzeuge fahren lassen und den Kindern somit die Java-Programmierung ein Stück näher gebracht. Und ich war auch schon echt überrascht, wie fit manche Kinder da schon dran waren. Also ich bin ja auch in der Schule im Ballunterricht Informatik und da haben wir auch schon viel und Webentwicklung gemacht, genau. Die ganzen Begriffe kann ich schon vorher, ich kann auch schon ein bisschen programmieren, aber so, sowas wie Lego -Autos programmieren habe ich noch nie gemacht. Also ich habe einmal in der Grundschule eine AG gemacht für ein halbes Jahr, aber Es noch nicht. Dass es viele Räumlichkeiten gibt, Das ist auch sehr bunt und man konnte sich hier auch frei bewegen, das war, das war cool. Ich habe mir das auch so vorgestellt, als wenn Programmierer in dunklen Räumen oder so sitzen. Und das t hat hat sich hoffentlich nicht bestätigt. <lacht> also, ich fand es cool, es hat Spaß gemacht und ja, ich würde es weiterempfehlen. Definitiv, also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, einen besseren Zukunftstag hatte ich bisher noch nicht.